wirklich Emotionen, Wut und so gibt es auch diese Ansicht, es gibt so Emotionen, Wut, Ärger, Trauer, Schmerz, die nie gelebt worden sind oder nicht gelebt werden durften, die unterdrückt worden sind und dass es gesund ist, die dann mal rauszulassen und die zu leben, die zu umarmen, dass sie auch sein dürfen. Also, ich spreche jetzt von Emotionen aus der Vergangenheit. Um das Gefühl hat, das ist irgendwas von früher. Ich habe mir das letzte Mal gedacht, irgendwie fühlt es sich nicht mehr so Ich dachte, das muss, ja, das muss alles raus und das muss mal gelebt werden. Meine Ansicht jetzt ist, ja, logisch, wenn ich Gedanken denke über die Vergangenheit, was ich ja das Vergangenheit bezeichne, die so und so sind, dass sie ein Wutgefühl hinterherzögen. Dann ist da natürlich die Wut, aber die Wut kommt nicht aus der Vergangenheit, sondern die kommt durch mein Denken, der Gedanken. Wie siehst du das? Ich dachte, was sagst du jetzt was dazu? <lacht> Also einmal, ähm, sagen wir mal, diese Theorie von Alte Wut oder sowas. Es ja? kann sein, zum Beispiel, dass es äh, einen Wutimpuls immer wieder gab, der dann aber gebremst wurde ja? und dann nicht losgelassen wurde, sozusagen. Und dann chronisch wurde. Und dann, wenn, wenn das zu so einer Gewohnheit wird, dann blendet das Hirn halt irgendwie aus. Ja? so diese sensorische Amnesie, wie das heißt, du fühlst es nicht mehr, wenn es so eine Dauerhaltung ist. Oder, es ist oder du fühlst halt nur noch so irgendwie einen Schmerz und so weiter und wenn dann da Bewegung reinkommt, kann es sein, dass, dass damit verbunden irgendwie äh, Erinnerungen kommen zum Beispiel ja. und dass die Wut dann richtig heftig wird zum Beispiel, das könnte sein, dass durch dieses äh, durch das äh, Loslassen oder durch das Ausleben oder sowas, da halt einfach ähm, was passiert. Aber im Endeffekt, ist, was da passiert, ist, dass gestaute Energie oder blockierte, gebremste Energie halt in Bewegung kommt. Mhm. So. Und die Energie, ich, in meiner Beschreibung würde ich sagen, dass Energie immer was äh, Frisches ist. Alte Energie gibt es meiner Ansicht nach nicht. So, sagen wir mal zum Beispiel, das Licht von der Sonne, das braucht bis es bei uns ist, elf Minuten oder so. Ja? Würdet ihr sagen, das ist altes Licht, was da ankommt? Nein, das ist jetzt da und ist jetzt warm und ist jetzt hell, das ist frische Energie, oder? Zeitlos, Energie ist irgendwie zeitlos. Deswegen glaube ich nicht, dass das Energie ist von einem Vierjährigen oder was weiß ich der Energie, die jetzt da ist und sich immer wieder in, in einer chronischen Haltung gestaut hat. Und wenn die Energie ins, ins Fließen kommt, kann das sein, dass das irgendwas mit sich bringt. Aber eigentlich ist es nur gestaute Energie wird jetzt, kommt jetzt ins Fließen. Aber wenn sie gestaut ist, dann ist sie doch irgendwie alt, oder? Und es ist frische Energie, die eben in, in derselben Bahn läuft. Das ist so zum Beispiel, sagen wir mal, das Bild von Energiefluss und gestaut und so weiter hat ja zu tun mit einem Fluss. Wenn du dir vorstellst, im Fluss liegt irgendwie ein Baumstamm oder sowas, dann staut sich da Wasser und gibt irgendwie diese Wirbel und so weiter. Das ist aber kein altes Wasser. Aber ein alter Baumstamm. Ja, ein Baumstamm, der halt einfach hier jetzt da ist. Und die Geschichte von dem Baumstamm, warum der ins Wasser gefallen ist und so weiter, das kann interessant sein, das war nicht wirklich wesentlich dafür, dass die Energie wieder ins Fließen kommt. So, Es war einmal ein Baumstamm, dann kam der ja böse Holzfäller oder was weiß ich was. Also, ist einfach, jetzt liegt da ein Baumstamm. Und wie, egal wie lange der da liegt, der liegt halt jetzt da. Und das Wasser, was da ist, ist jetzt, fließt es jetzt so und führt zu schmerzen oder führt zu einer reaktion die, die energie ist vielleicht immer wieder neu aber die die quelle ist doch ist doch schon eine alte dann also wo sie sich immer wieder die energie immer wieder neue neue neues, neue kraft bekommt es gibt eine entstehungsgeschichte dazu ja. Ja. Und die ist äh, verbunden, geankert an bestimmte Situationen, an bestimmte Auslösungen, an bestimmte Bedingungen oder so. Ja. Genau. Trauer zum Beispiel. Man hat einen Mensch verloren und trauert und kriegt die Trauer nicht wirklich durch, kann man so sagen. Also kann die Trauer nicht wirklich leben und schafft es dann auch später nicht, das mal irgendwie in seiner Gänze zu erleben dann ist sowas äh, wie, Jahre später hat man immer noch, also das ist dann so wie die Haltung, ne? so, ähm, dann wird was chronisch, also dann ist was, und wenn du jetzt sagst so, aha, ich habe die Trauer nie erlebt, jetzt lasse ich die mal da sein, dann kommen natürlich die ganzen Muster, die ganzen Gedanken, die ganzen, alles was da so gespeichert ist, irgendwie, hoch, und das denke ich schon, dass man das auch, vielleicht ist es dann ja neue Energie, aber es sind alte Bilder, die sich dann lösen können. Also, sagen wir mal, wenn wir die Frage so stellen, was passiert, wenn Energie wieder ins Fließen kommt, mhm. dann kann es das sein, dass damit Erinnerungen hochkommen, wieso sie sich überhaupt gestaut hat. Und es kann sein, dass wir der Energie helfen, ins Fließen zu kommen, dadurch, dass wir Urschreiterapie machen oder sonstige Bioenergetik, diese ganzen Sachen, ähm, was Sanjasins auch ganz viel gemacht haben irgendwelche raus sachen so voll in die Emotionen und was weiß ich was. Ja, so, ähm, und ich glaube, dass das ein möglicher Weg von ganz vielen ist. Ja so sagen wir mal, um, als, um eine Alternative dazu zu benennen, dieses Feltenkreisprinzip von einfach fühlen, was da ist und eine Alternative dazu zu finden. Ja, also Lernen im Jetzt, ähm, wo dann interessanterweise bei den wenigsten Leuten irgendwelche Erinnerungen auftauchen, sondern einfach, hey, das ist ja viel besser, hey, das fühlt sich ja wie neu geboren an. Ja. Was passiert mit dem alten Schamott? Je nach Theorie, die man hat. Ja. Nee, da, ist, da ist einfach keine, keine Bahn mehr, in der Energie fließen würde und sich alt anfühlen würde oder die wird halt einfach nicht mehr benutzt. Und dann ist dann nur noch sozusagen das leere Flussbett, na und, wenn, wenn das nicht... oder eine Straße, die nicht mehr benutzt wird, ja, warum soll die nicht da sein? Ja, wenn, wenn wir einen besseren Weg gefunden haben, zum Beispiel könnte es sein, dass immer noch Gedanken auftauchen, oder Erinnerungen auftauchen, aber die zwingen den Organismus nicht mehr in ein Verhaltensmuster rein. Da ist keine, kein Strom mehr dahinter. Also das, wär, das wären sozusagen die zwei Wege, das eine ist, so, wir gehen irgendwie an die, an die Ursprungssituation zurück und schauen wie der Baum ins Wasser gefallen ist und äh, trauern um den Baum oder was auch immer. Und das andere ist, ähm, okay, und so geht der Baum raus, zum Beispiel. Oder hier wäre auch ein netter Weg zum Fließen. So. Und es gibt bestimmt noch andere Wege, aber das würde ich sagen, sind so die zwei, äh, zwei Arten, wie sich Muster auflösen. Eine Ursprungsgeschichte verfolgen das andere ist einfach zu schauen, wie es anfühlt und was eine Alternative dazu ist. Ganz befriedigt. Ja, ich bin ja, das stimmt. <lacht> ja, ich denke dann sogar genau, noch. Ja, weil es für mich jetzt dann doch irgendwie so gemischt anhört. Also ob da doch was gespeichert sein kann, das dann irgendwann mal gelebt werden soll, muss. Nicht irgendwann gelebt werden. Also, wenn es wieder frei ist oder irgendwie so. Wenn es aufkocht, wenn es hochkommt. Wenn du die ganze Zeit einfach irgendwas denkst oder irgendwie belastet bist durch irgendwelche Gefühle oder immer dasselbe Ding, da reinzugehen und zu schauen, es kommt da hoch an Gefühlen und dann so weiter. Dann kommen da oft alte Dinge mit hoch oder das sind oft auf zurückwirkende Muster, die da sind, sich auswirken. Oder meinst du äh, Gefühle, die du noch vermisst und die du gerne mal gehabt hättest? Oder noch handeln. Nein. Nee. Ja, ich habe auch immer gedacht, es gibt das sowas wie ein Schmerzgedächtnis, wo ich am Körper irgendwie so verzieht, irgendwie so in einer bestimmten Position verharrt, weil irgendwas nicht nicht gefühlt wurde, so habe ich das auch mitgekriegt. Ist es nicht so? Ja, das ist die eine, das ist, so ist das. Ja. die Beschreibung, ist, da ist irgendwas, was unterdrückt wurde, um es so zu sagen. Mhm. Und das wurde dann zu einer chronischen Haltung. Ja, also wo, wo dann tatsächlich zum Beispiel eine Verspannung so irgendwie genau. äh, dauerhaft da ist. Ja, genau. Oder zum Beispiel ein, äh, eine, äh, so ein Gefühl, hey, verdammt, ich bin so enttäuscht, ich werde nie wieder jemandem vertrauen. Oder so, so eine emotionale Grundhaltung, ja, die dann einfach so äh, selbstverständlich sich irgendwann anfühlt. Mhm. Dass sie einfach da ist. Ja, so ja. ist. Menschen kann man halt nicht trauen. Ja, so. Ohne dass man groß drüber nachdenkt. Das ist irgendwie klar, dass das alles irgendwie irgendwann lassen sich an den Stich. So. Ja. So. Und ähm, das kann sein. Ja. Und das kann sein. Oder ein anderes Ding ist irgendwie, okay egal was ich mache, ich werde einfach keine Liebe finden. Ja? Dass, wenn, ich mich, wenn ich richtig brav bin, dann sind die Leute lieb zu mir und dann mögen sie mich, aber mehr kann ich auch nicht verlangen oder mich erwarten. Und wenn ich mehr von mir zeige, dann verschlechtert es das, das Ganze. Und wenn ich alles von mir zeige, dann gibt es Liebesentzug zum Beispiel. Genau. Ja. Genau. Ja. Diese Gefühle dazu. Ja. und es kann sein, dass das ist, okay, geht zu dieser Ursprungssituation zurück. Wie war das? Wie ist dieses Gefühl entstanden, als du Kind warst und so weiter dass du niemandem vertrauen kannst oder dass niemand dich so liebt, wie du bist und so weiter. Und es könnte sein, dass es äh, völlig ohne Vergangenheit ein Update hier und jetzt gibt. Also zum Beispiel ein völliges Vertrauen in die Gegenwart oder ins Leben. Ja? Oder ein Gefühl von Liebe. wo oh, da ist sie. Ja? Grundlose Liebe ohne irgendwelche Bedingungen und so weiter. Das, was ich mir immer geträumt habe, habe da ist es jetzt live. Ja? Und zwar in jeder Richtung. Und dann ist die Vergangenheit irgendwie ziemlich egal. Ja? Dann ist es okay, dann gibt so ein Bild von meinen Eltern und die, das Bild hat mich irgendwie auf die Suche gebracht. Und dann habe ich an den falschen Stellen gesucht. Weil ich immer gedacht habe irgendwie, okay, ich muss so und so sein, um das zu kriegen. Und ist stelle ich fest, dass ist nichts zum Fliegen sondern was zum Sein. Ja und plötzlich ist mit diesem Update, dem hier und jetzt heute, wenn ich, mir dann, wenn ich dann gedanklich zurückgehe in die Vergangenheit, dann ist da kein Wut mehr. Mhm. Also ist da auch Wut mehr, die irgendwie gelebt werden müsste, genau. weil das so gesund ist oder so. Mhm. Die existiert nicht. Die ist genauso eine Illusion. Ja. Oder die hängt an der Illusion des alten Musters. Genau. Ja. Genau, das war der Punkt. Danke. <lacht> Und es kann auch anders sein. Weißt du? Ich kann das ganz zufrieden so bleiben. Ja, das, das, das ist wieder doch bullshit. Ja. Du bist echt gnadenlos. Okay, wie nee, kann sein? Neue Nase. Zum Beispiel für mich war das so, das so, was ich sagen würde, was so das Entscheidende war für mich für, ähm, für, für Bedingungslosigkeit, um es mal so zu nennen. Ist, dass ich mich so dermaßen getrennt und ungeliebt und so weiter gefühlt habe und, ähm, ist, und irgendwie nicht viel Hoffnung oder keine Hoffnung darauf hatte, das irgendwie jetzt von beliebterweise von der Frau zu bekommen. Ja? Die Frau, mit der ich dann glücklich bin oder so. Ja? Also so äh, das. Die, die das Gefühl von ungeliebt oder getrennt heilt, mit der ich so eine Insel bauen kann. Und dann sind wir wieder glücklich und zufrieden, bis an dem und so weiter, wie es dann so schön heißt, und so schlecht funktioniert. Ja, weil entweder äh, die Frau dann doch nicht so äh, liebevoll war oder ich nicht so liebevoll zu ihr war. Irgendwie hat es einfach nicht funktioniert. Ja. Und ich habe, und ich habe, als ich aufgehört habe, das dann auf bestimmte ähm, Personen, auf bestimmte Menschen zu beziehen, hat sich das einfach so getrennt von. Da war einfach voll dieses Gefühl von getrennt von allem, egal wo ich bin. Ich stehe allem gegenüber. Was eine Scheiße. Ja. Und ich stehe der Scheiße gegenüber. Und was ist das? dieses nackte, getrennte, was ist, was, was ist das und so weiter und das hat dazu geführt, dass ich bedingungslos geschaut habe, was ist eigentlich los, ja, weil ich einfach kein, keine Bedingungen mehr hatte, die ich durchsetzen wollte, Mangels irgendwie äh, was, äh, keinen Plan mehr. Also für mich war das andersrum, dass da dieses Gefühl von Mangel an Liebe dermaßen im Vordergrund war, dass ich nicht weg konnte von dem und ich weg wollte von dem. Keine Ableckung davon, keine, kein Versuch, irgendwie jemand anders kennenzulernen oder was weiß ich. Und dann kam einfach unendlich viel, nicht unendlich, aber sau viel ähm, Trauer und, äh, und so weiter, Verzweiflung. Und dann war ich mit meinem Latein am Ende sozusagen, habe ich aufgehört Bedingungen zu stellen. Hast du Not gedrungen, quasi, weil deine Bedingungen nicht mehr funktioniert haben? Oder? Weil ich aufgehört habe, sie zu stellen, Not gedrungen, einerseits, andererseits habe ich mich, würde ich jetzt sagen, dem bewusst auch ausgesetzt. Ich hatte keine Lust auf weiterhin irgendwie ausweichen, keine Ahnung, es ist ja relativ leicht, sich von, den, von diesen Gefühlen abzulenken. So irgendwie geht schon, schauen wir schauen ein bisschen fern oder was weiß ich was. Ja. Oder. Äh, gehen wir ein bisschen aus oder was weiß ich was, äh, lesen wir ein schlaues Buch und so weiter. Es gibt immer die Möglichkeit, sich äh, auf dieses Normallevel zu gehen von geht schon. Und das wollte ich halt nicht mehr, weil einfach das hat sich einfach nicht stimmig angefühlt. Also war es Boot gedrungen, freiwillig. <lacht> es gab niemand, der was dagegen hatte, gegen das, was eh passiert ist. Deshalb gehört nicht nur so eine Wildigkeit dazu, sondern auch die Fähigkeit, das so zu analysieren. Ich meine, jetzt kannst du es auch gut darstellen, oder mir, oder ich stelle mir vor, ich verstehe das jetzt, aber wenn man dann in so einer Situation ist, dann ist da so keine kühle Nüchternheit, die das jetzt so zerlegt, in, wie du es jetzt gerade getan hast. Und das ist dann schon ein... Das, das ist meine Beschreibung im Nachhinein, ja. die kühle Nüchternheit. Also, ja, die muss auch nicht wirklich so kühl ist, aber möchte Ja, also. Aber so war es einfach ein Selbstläufer und ich habe heute gesehen, was passiert. Und ich kann es im Nachhinein recht gut in ein paar Sätze zusammenfassen. Aber, und war da jetzt so ein sozusagen ein planvolles Durchdenken und Schlussfolgern oder war das so, sozusagen so ein. Boah, ich bin jetzt da in dieser Hilflosigkeit, ich möchte nicht mich ablenken, ich muss da jetzt irgendwie was anderes tun, was es auch immer ist, aber ich möchte auch dabei bleiben. Und dann ist das durch, weiß ich nicht, drei Monate dann passiert oder war das mehr so ein, ja sozusagen wie so eine Steuererklärung ausfallen? Und dann komme ich zum nächsten logischen Schritt und dann kommt der dritte. Verstehst du? Also ich würde es beschreiben in, in zwei Worten, Aufgeben und Bereitschaft. Aufgeben. Also, ja. Das war nicht Steuer, es war das Gegenteil von Steuererklärung, es war planlos. Es ja? war einfach ähm, nichts dagegen unternehmen. So, das war alles. Und diese ganzen das Denken, wenn es an diesen Punkt kommt, unternimmt es einfach echt gern was dagegen. Oh, mhm. ja. uh, lass uns doch mal ja, auf normal zurückkehren, um das nochmal aufzugreifen. Das Denken sorgt für Normalität. Und wenn es das nicht mehr kann, mangels. Äh, wer hat es vorher gesagt, dass das, das Denken ja diese zwei Seiten hat, äh, einmal äh, Angst und das andere ist Versprechen. Ja. Und wenn da kein Versprechen mehr ist, wenn du dir nichts mehr davon versprichst, von diesen Gedanken, dann, haben die, dann geht ihnen die Energie aus. Das heißt nicht, dass die nicht noch irgendwie so als, als Fetzen auftauchen können oder sowas, aber ohne... Dass da irgendwas sich ankoppelt. Also, ja, diese Gedanken laufen halt wie immer. Da aufzuspringen ist, erscheint relativ sinnlos. Ja? So ein Blindgänger. Ja, Blindgänger. Platzpatronen. Ja. ja, und weißt du, also so. Ja. Nicht interessant dem zu folgen. Aber nicht, dass sie verschwinden müssten oder sowas, sondern es ist. Dass er gefühlt wird, okay, diese Gedanken, so fühlt sich der Gedanke an, so fühlt sich das an, so ist dieser Moment. Und dann ähm, durch, das, durch die Erlaubnis, alles zu fühlen, was da ist, durch die Erlaubnis, sich wirklich getrennt zu fühlen, hat das getrennt also du hast dann, der nächste Schritt war für dich dann de deine Bedingungen loszulassen? Ja, ich, wie gesagt, ich würde es nicht in Schritten, ich kann es im Nachhinein irgendwie Schritte nennen. das ist Ja, ja. Mangels, ich... Weißt du, vielleicht, wenn ich da auf einen Knopf drücken können und sagen könnte, so. Und jetzt möchte ich gern ins Paralleluniversum oder in nächste Woche, wo ich reich bin und eine super tolle Freundin habe, die mich über alles... Also die Insel, die du vorhin ja. kennst? hast, Die funktionierende Insel? Ja. ja. Hätte ich eventuell gedrückt, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen und den Knopf hätte ich auch nicht gefunden. Mhm. Ja. Und dann wusste ich nicht mehr. Also da schien mir es nicht sinnvoll, Bedingungen zu stellen, weil mir klar war, ich bin einfach echt verwirrt. Und es äh, und ist völlig der Selbstläufer. Und dann war einfach nur, okay, das ist so wie es ist, so, ich, ich möchte einfach. Ich möchte es so wie es ist. Und das ist besser als man denkt. <lacht> um das, das nochmal in dieses, diese, diese Frage reinzubringen, das ist äh, eine Geschichte von vielen möglichen, Der andere ist durch Leben, was in meiner Kindheit schief gelaufen ist oder, oder ist, plötzlich kommt ein überraschendes Glücksgefühl und das ist es oder was weiß ich was oder keine Ahnung, das ist eine von vielen Arten, wie der, wie der Baum halt aus dem Fluss geht. Wie der Baum, wie der Baum aus dem Fluss geht. Das ist kein Grund, jetzt zu denken, ach, wäre ich doch verzweifelt oder so. <lacht> ja. Anscheinend ist es noch nicht schlimm genug. Wenn ich das als... Technik beschreiben würde, was es nicht wirklich ist, meines, ihr wisst, was ich meine. Dann wäre das, äh, wäre das ähm, Punkt 1, ähm, erlaubt allem so zu sein, wie es ist, inklusive dir selbst. Du darfst so sein, es darf so sein bis jetzt ist. Punkt 1a. <lacht> <lacht> <lacht> Punkt 1a. Die Gedanken, die auftauchen und sagen, aber so nicht, die dürfen so sein. 1b. Die Gefühle, die es mit, mit sich bringt, dürfen so sein. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich bin zu der Zeit viel in irgendwelchen Satzams und so gesessen und dachte immer, ich muss jetzt irgendwie total offen sein oder irgendwie, irgendwie sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gedacht habe, wie ich sein müsste. Aber entspannt wäre es schon, schon mal gut und, <lacht> und ruhig und was weiß ich was. <lacht> Ich warte auch auf Punkt 2. Ja, ja, ja, ja. Nein, ja. <lacht> ja, es gibt keinen Punkt 2. Ja. Oh. <lacht> 1C vielleicht? 1C, ja. Schau, was passiert, wenn du sagst, das darf nicht sein. überlegt das nächste Buch, was ich schreibe, das muss, da müssen Schritte drin sein. <lacht> Sonst verkauft sich das Einfach oh. wenn ich sage Schritte, sein. okay. How to. <lacht> Null Schritte zum Glücklichsein. sein. Null Schritte zum Glücklichsein. sein. <lacht> Schau, was passiert, wenn. Wenn es so nicht ist. Wenn es so nicht ist. Nein, schau, was passiert, wenn du. Wenn du, sagst, sein. Sein. Wenn, wenn du sagst, das darf nicht sein. Okay. Wenn dieser Gedanke gegen wird, anders gesagt. Hm. Weil plötzlich wird etwas sichtbar, was einfach alles erlaubt. So wie es ist. Etwas. Etwas. Das Bewusstsein, das Bewusstsein, die Stille, die sich als das manifestiert, egal was es ist. Davor scheint es, dass du jemand bist, der diese Vorstellung erfüllen muss. Und dann wenn, wenn das nicht mehr jemand ist, sondern okay, da ist diese Vorstellung, da ist dieser Gedanke, so sollte es sein. Okay, und wie ist es wirklich? Ja. Ohne dass es dann zusammenhang geben muss von den beiden, ja. dann wird es äh, nicht nur, ja so ist es halt, sondern dann, dann ist es als, als wäre eine neue Dimension oder klar irgendwie eine Dimension, die immer da war, aber die wird, die kommt, die wird halt Vordergrund statt Hintergrund. Aber dieses Zwischending ist eine echt anstrengende Geschichte. Mein, mein Erleben ist gerade so, dass ich äh, auf der einen Seite ähm, so ein. Hm, ich er erlebe so, dass so, es passieren tolle Sachen, ich mache sie nicht. Ähm, ich kann sie wahrnehmen, während was passiert. Das ist ganz super. Das ist so ja! Yeah. Das ist geil einfach nur, das ist Freude pur, das ist egal wie viel oder was auch ist. Und auf der anderen Seite boah, Gedanken ohne Ende, die sich überhaupt nicht aufstellen. Also wo überhaupt kein Durchkommen ist, wo einfach nur läuft, läuft, läuft, was geht. So als ob bloß nicht aufhören zu gehen. Also ich finde, es ist eine extreme gerade, die anstrengend ist. Ich glaube dem nicht mehr so, mhm. aber ich weiß, ich komme überhaupt nicht aus gerade. Keine Chance. Ich mhm. kann mich dem nur wirklich völlig hingeben. Das ist nur schwer, also weil das ist dann auch weg, dass man das kann. Und dann aber wieder so, so Momente, wo es einfach, ja, oder so eine Ruhe ist im Sturm, im Gedanken, alles da. Ja, aber es ist halt wirklich ein Extrem, mhm. finde ich. Also noch, noch mehr, noch einer so. Mhm. Ich habe nicht mehr Angst davor, also das mhm. ist nicht mehr so, dass es nicht... Wovor? Vor diesen... Verdanken, mhm. Ja, aber ich finde es wirklich sehr, sehr stark, also sehr... Als ob wirklich nochmal, jetzt fahre ich auf. Ja, ja, das weiß man eben nicht. Wer <lacht> <vorletzen> weiß <lacht> ja, das schon. Ja, aber das finde ich eben genau das, was dann zwischendurch auftaucht. Was schön ist, wenn dann ich weiß oder das Vertrauen haben kann. Ja. Das Bewusstsein wird schon richten. Es ja, muss gar nicht ich machen, nee. sondern es läuft. Und, und ich darf aber trotzdem schauen, also, weil ich ja. habe mir lange Zeit auch immer irgendwie so dieses ja, ich bin ja nicht da und ich kann ja nicht handeln und es äh, ist quasi verboten oder ausgebremst ja. oder so. Ja. Und, und mhm. so wie du das jetzt gerade beschreibst, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Und dann sind es eben so diese schönen Momente, die mhm. meines Erachtens sich häufen oder vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, die aber halt eben erlauben, ohne dass ich das tue, mhm. sondern mhm. und das ist glaube ich irgendwie so dieses Vertrauen oder dieses, große Wort, aber so dieses Loslassen, mhm. das, es wird schon wir auch gerichtet wir tun, ja, ja. Ja. Genau. und dann hängt man wieder in so einem <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja. Ja, und dann, dann geht so wie wie war das und wer wie wie ist, okay dann, richtig richtig nee äh, ich mag und oder also dann was jetzt also, wie war das genau und dann ist aus dem Macher einfach nur ein spiritueller Macher geworden ja so ja. und äh, die andere Seite ist äh, ach nee da ist ja keiner also mache ich auch nichts sozusagen ja und das ist einfach genau dieselbe und dann bist du halt ein Nicht-Macher. So, ähm, und ähm, deswegen, wenn ich dieses, dieses Wort Lernen anbringe, dann gibt es für die meisten Leute, oh, wie Lernen, es ist doch alles ist doch, all there is is this und so weiter. Da gibt es doch kein Lernen, weil keine Entwicklung und so weiter. Aber es ähm, darf lernen. Ja, es lernt halt. einfach <lacht> Das ist, nicht, das ist nicht ich, jetzt merkt dir das oder was weiß ich was oder jetzt mach dies und mach nicht das oder sowas, sondern okay die Bereitschaft, dass, das, dass dieser Moment Lernen ist. Die Bereitschaft, dass dieser Moment Lernen ist. Und dass es etwas zu lernen gibt, jetzt gerade. Ohne dass ich weiß, erstens was es ist und zweitens ohne dass ich den Lehrplan bestimme. Ich würde es gerne. <lacht> Da sondern das, das Akzeptieren, das klingt auch wieder wie so ein Tun oder sowas, aber die Akzeptanz, dass das ein Lernmoment ist. Mhm. Und nicht für wann anders, sondern Lernen jetzt für jetzt. Ja, so. mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll klingt, mhm. aber das ist auch wurscht. Weil so ist es. <lacht> <lacht> <lacht> Und ähm, die andere Sache ist, du hast was ähm, gesagt von Hingabe, aber das ist dann auch schwierig. Also ich würde sagen, eine Beschreibung von was du bist, was ich bin, was ist, ist, ähm, äh, du bist Hingabe, 100% immer. Und diese 100% Hingabe kann na ja, 100% Hingabe kann nicht zu einem Inhalt sein, aber zu einem großen Teil kann die auf einen Inhalt gehen. Also mhm. zum Beispiel mhm. hingebungsvolles Denken oder so. Mhm. Ja. Mhm. Und wie fühlt sich das an? Ja. Und es kann Hingabe zum Lernen sein oder Hingabe zum Jetzt sein. Ja. Aber, das, aber da ist immer Hingabe. Mhm. Okay. Wenn du eine andere Erfahrung hast, kannst du das... Ja, das ist, finde ich interessant, das mal so... So, zum ja. Leben. Und es kann sein, dass es Hingabe gibt, 50% an den Gedanken, 50%, an den, 50 an den Gedanken oder sowas. Ja? So, das fühlt sich ein bisschen zerrissen dann an, zum Beispiel. Ja. Aber es ist weiterhin einfach Hingabe, Schenken von Aufmerksamkeit. Und Wertschätzung auch für dich. Ja. Oder sogar Dankbarkeit ist. oder kommt auch dazu. Oder äh, Hingabe. Wertschätzung für den Gedanken so eine Scheiße. Ne? Mhm. Und jetzt da ist ein Gedankenkarussell zum Beispiel und das hat zwei Aspekte. Einmal okay, da ist wo ist dort die Hintere an diese Gedanken zum Beispiel und ein anderer Gedanke der sagt, hey ich weiß, dass das nichts bringt. Mhm. Nur sagt der Gedanke halt, ich möchte, dass die mal den Mund halten. Mhm. Und dann sind zwei Gedanken so zwei Gedankenketten. Die eine so einfach und was auch also war echt blöd wäre, wenn das und das passiert. So ein anderer Gedanke, der sagt, halt's Maul, halt's Maul, sei endlich still! Ja? Oh, nee, es gibt's doch nicht, ja? Okay, und der sucht sich halt seine Möglichkeiten, äh, wie er den zum Schweigen bringen kann, wenn wir so als Personen reden oder als Handpuppen. Mhm. Ja? Und der sagt, es ist echt wichtig, du musst dich darum kümmern. Und der sagt, nee, wichtig ist, dass du den Mund hältst. Ja, ja ganz einfach. Und Hingabe an Gedanken ist dann halt okay. Und ähm, Gedanken können sich halten, statt einfach nur hier vorbeizufliegen wie diese Fliege, ähm, durch äh, Angst und Versprechen. Also etwas muss sie für wichtig halten, sonst laufen die recht schnell aus. Ja, ja. Oder muss es für wichtig halten, dass die Gedanken aufhören? Ja. Im Gegensatz zu dem, mir ist wichtig zu lernen, was ist jetzt. Okay. Mhm. Jetzt ist die Aufmerksamkeit voll mit Gedanken. Mhm. Ja. Und so fühlt sich das an. Und ich weiß, dass ich es auch anders kenne. Mal schauen, ob das zum Tragen kommt. Es hört sich auch ein bisschen nach meiner zusätzlichen Aufgabe an, die, man, die, die, die die ganze Zeit gestellt ist, die da lautet, was ist jetzt? Und jetzt. Und jetzt. Und das erfordert ja auch sozusagen Energie, die Aufmerksamkeit darauf zu halten. Also sozusagen der Autopilot, der dann sein Karussell fährt, verbraucht auch Energie, aber er ist sozusagen schon automatisiert. Mhm. Und dieses ist jetzt noch nicht automatisiert. Ja, der, ähm, der Energiefresser in dem Ganzen, mhm. ähm, die, diese Gedankenschleifen und so weiter, das scheint so automatisiert, dass es, das läuft von selbst an ja. und frisst halt die ganze Energie. Und aus einer Gewohnheit rauszukommen, erscheint erstmal irgendwie anstrengender, weil ungewohnt und so weiter. Aber anders gesehen haben wir überhaupt keine Alternative zu was ist jetzt. Was ist jetzt? Zum Beispiel Gedanken, die sich im Kreis drehen. Das ist jetzt. Gedanken, die sagen, okay, der Flughafen, bla bla bla, und so weiter. Das ist jetzt. Was anderes hast du ja nicht. Also was anderes ist nicht als jetzt. Nur Gedanken an was anders. Gedanken an Pluto morgen. <lacht> Sorry ewig an. übermorgen. <lacht> <ist auch> <lacht> ja, also, um jetzt mal auf die Kategorien zu kommen, ähm, könnte es sein, dass es was ist jetzt, Gedanken an wann anders und wo anders und wen anders. Ja, so. Das sind die drei Sachen über die wir gerne nachdenken, wann anders, wo anders, wie anders, wer anders. Mhm. Und das, ist, das kostet Energie halt. um zu schauen, was ist jetzt, ist was, was von selbst passiert. Es passiert von selbst, das, was ihr jetzt gerade, äh, was ihr gerade seht, ohne dass ihr groß euch anstrengen müsst, das, was ihr jetzt seht, das ist, was ist jetzt, das ist die Antwort darauf, was ist jetzt. Versucht mal das auszublenden, was jetzt ist. Das wäre schwierig. Das wäre anstrengend, aber alles andere ist einfach von selbst da. Weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, die Augen zu schließen und daran zu denken, dass ich, keine Ahnung, morgen meinen ersten Termin um halb elf habe und dann nach Hause fahre. Und dann mein, also, das ist erforderlich. Genau. Was, also, was jetzt ist, ist. Ja, was, was dann jetzt ist, ist das Licht durch geschlossene Augen, das Gefühl von Wärme durch die Augenlider oder was auch immer und ein Gedanke an morgen halb elf. Das ist jetzt. Ja. Ja. Sich dann da rein zu versetzen und zu denken, wie wird dieser Termin laufen und was werde ich zu dem sagen, das macht es halt einfach ein bisschen anstrengender. Mhm. Ja. Weil die Hingabe dann gespalten ist sozusagen an jetzt und eine fiktive Zukunft. Also jetzt passiert Planung sozusagen. Ne? Und das ist in den meisten Fällen anstrengender als, als nicht zu planen. Also messbar, dass die, dass, du kannst es im Hirn messen, dass es das Energie verbraucht. Ja, das kann ich echt auch so bestätigen. <lacht> <lacht> das das ist Also was gewohnt ist, fühlt sich am energiesparendsten an. Ist es aber nicht. Mhm. Mhm. Was gewohnt ist, fühlt sich am natürlichsten an. So. Ja, das dauert dann immer so ein bisschen, bis, bis dann so die Schnauze so voll ist. dann mal. Was ist denn jetzt? Ja. Was ist das? das kann durch volle Schnauze passieren. Ja und durch äh, überraschend schön. Ja. Mhm. Also bei mir ist die Erfahrung durch, eigentlich nur durch volle Schnauze mhm. oder Übersättigung oder mhm. ja und dann wird es überraschend schön, mhm. aber der umgekehrte Weg, den, den kenne ich jetzt nicht. Mhm. Das ist durch Überraschend schön. Mhm. Vielleicht ist uns das noch gar nicht so bewusst. Dass man eben Überraschend schön was da auch. Das ist dann eh halt. Vielleicht, genau. Jetzt kassieren wir ein. Ja. Das. Aber volle Schnauze kann auch zum Beispiel sein, ähm, so interessant ist es doch nicht. Also, ja, also zum Beispiel ähm, die Hoffnung, in einen Film so richtig reingezogen zu werden und der Aufmerksamkeit und dann festzustellen, so interessant ist der Film dann doch nicht, wie ich gedacht hätte oder sowas. Und dann statt enttäuscht weiter zu zappen zum Beispiel, zu schauen, okay, was ist jetzt? Ja, so. Nur so als ein, eine Variante. das muss nicht, das muss nicht äh, volle Schnauze sein, sein im Sinne von, ich bin am Ende oder sowas. Ja, ja. nee das habe ja, ich auch mal mit dem übersättigt oder mhm. fahrt ja. oder, ja. Ja. ja, es gibt nichts mehr, also ja. so dieses, ja. ja. ja. Nee. Das heißt andererseits, halt solange es irgendwie noch eine interessante Alternative zu geben scheint, ist das, bin ich zweite Wahl sozusagen. Und das ist halt, das ist dann einfach ja, das kann sich ändern. Dass ihr erste Wahl werdet. Das sollte die die Intelligenz mal langsam in Erwägung ziehen. Also, ist doch wahr. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ihr könnt jetzt entscheiden, ja, sagen wir mal, bla bla, es gibt jemanden, der entscheidet und so, Sagen wir mal, äh, Liebe, Freude, Freiheit, Frieden, mhm. Unterhaltungsprogramm, Kontrolle. So ist es. Okay, jetzt wählt. Klar. Ja. Das, das sind die Alternativen. Mhm. Außer Kontrolle, was nur Versprechen von Kontrolle ist. Ja, das war es mal auf den Punkt gebracht. Ja, und dann kommt da wieder der Gedanke, wenn ich jetzt schon so und so oft mich für das entschieden habe, dann wird ja das Bewusstsein das irgendwann. was ist jetzt das? Das nicht ich. Die nicht, also, ja, ich habe immer noch mit dieser Trennung, dass mhm. immer noch ich meine, ich könnte irgendwie, mhm. doch immer wieder mal kommt es, ich mhm. kann das tun. Mhm. Ja. Wobei es ich aber gar nicht ich bin dann. Mhm. Sondern ein Gedanke, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ja. ich kann das tun. Ja. <lacht> und das entsprechende Gefühl dazu. Schon irgendwie ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Angst, ein bisschen Überforderung. Das habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Nur es wird halt nicht damit in Verbindung gebracht. Die Gewohnheit, diesen Mühlen zu folgen und zwar ja nicht in diese Verbindung, wie du das gerade aufgezählt hast, in beiden Entscheidungsseiten. Nein, ja, und auch das Gefühl von Hoffnung, Angst, Überforderung wird nicht mit dem Gedanken in Zusammenhang gebracht, ja, genau. sondern mit dem Versprechen, was passiert, wenn ich es machen kann ist die Hoffnung, wenn ich das machen kann, dann wird das richtig gut. Mhm. Wenn ich es nicht machen kann, dann, wird, dann bleibt es blöd oder wird schlimmer. Ja. Und Überforderung von, ja, und wie mache ich es jetzt? Ja. Was ist Punkt 1? Ja, aber es wird ja nicht mehr so wirklich geglaubt. Weißt du, das ist ja so eine blöde... Ja. Das ist schon klar. Und es wäre ja schön, wenn es dann mal halt ändern würde, aber... Mhm. Hm. Das tut so nicht. Also das ist so ein Mischemachee zwischen äh, Wissen, nicht ähm, und, und so, also das mhm. ist so eine gemeine Mischung, mhm. das dauert dann einfach, bis man es das rafft, mhm. dass das einfach nur das oder das ist. Ja. Und es könnte sein, dass da zu der Gerange kommt, ah, anscheinend ich war zwischen diesen beiden Welten. Genau, ja. der kam jetzt. Ja. <lacht> ja. Na gut. <lacht> Na gut. <lacht> dann, dann ist das dann. halt jetzt so. <lacht> und die andere Sache ist, ich glaube, wie gesagt, dass Gedanken sich nähern von Angst und Hoffnung. Ja. Da ist also ein Versprechen Ganz damit. deiner Meinung. Ja. Ja. Und mit anderen Worten, wenn Angst und Hoffnung mit dem Gedanken verknüpft sind, dann ist da immer noch was, der ist immer noch ein Glauben an. Mhm. Macht dieser Gedanken oder die mhm. Wichtigkeit dieser Gedanken. Jetzt kommt der entscheidende Gedanke, der entscheidende einfach. der kommt gleich. Ja, dass der nächste Gedanke die Lösung bringt, zum ja. Beispiel. Genau. Ja. Der richtige Gedanke zum Beispiel könnte sein, mhm. könnte auch sein, dass es bei Peter so ist oder bei dir nicht. Mhm. Ja. Sondern dass bei dir ist, so, oh Mann, wann hört es endlich auf oder sowas. So. Und dann sagt er, was? Ja, aber eins noch. <lacht> es ist unkontrollierter da irgendwie. Das, ist, äh, nee, das kommt auf die Situation an einfach. Und es äh, ist immer eine Überforderung. Und, äh, mhm. und dann rattert das. Und dann gibt es 25 Themen, die dann da mal eben schnell gedacht werden. Also mhm. ich kann gar nicht auf einzelne Gedanken eingehen. Es sind, die ändern sich zu schnell. Mhm. Das merke ich aber erst nicht. Das merke ich gar nicht. Mhm. Das ist einfach eine Beschäftigung. Die so irgendwie auch läuft. Ja. Okay. Das ist halt dann äh, ist dann mal gut. Mhm. Also bis es zu viel wird einfach. Also eine andere Beschreibung wäre, ähm, da ist halt einfach eine Menge mentale Energie, ja. die gerade in Bewegung ist. So. Mhm. Bis sie sich halt ausgelaufen hat. Und das kann dauern. Länger als die denn ist. Mhm. Ich, ich muss mich hinter mir das anschauen. Dann, dann mhm. Hört's aus, aber erst wenn ich dem Raum gebe, wenn ich dem Aufmerksamkeit gebe, wenn ich dem Präsenz gebe, den ganzen wenn Zustand, ich. den ganzen Dings, dann tut sie das. Dann ich ja. verstehe, das ist wichtig, du musst die erst zu Ende denken. Du musst die nein, denken. nein, ich muss es nur wahrnehmen. Ich muss mich hinsetzen und muss das, was ist, und das ist, was ich die ganze Zeit so vehement äh, sage, da sein lassen, also alle Gefühle, alle Dinger alle Gedanken, alle Frustrationen, alle Ängste, Das kommt weg, kommt weg, das ist so ein, so ein Umwälzen, das ist wahnsinnig anstrengend, finde ich, und dann ist irgendwann mal so ein, hm, war was, so. Ähm, nur was du sehen kannst, ist, dass du keine Alternative hast. Ja, ich habe keine Alternative. <lacht> das Moment so sein zu lassen, ja, wie er es da ist gibt, das ist keine Alternative ja. so. dazu. Ich weigere mich nur, ja. aber lange genug, dass ja. du Das Einzige, ja. was sein kann, ist, dass noch eine zweite Baustelle aufgemacht wird, die sagt, halt den Mund, mach das nicht, darauf mhm. ja, zu bringt doch nichts mhm. oder was weiß ich was. Mhm. Und auch dagegen Kannst du sozusagen das machen. Wo so ja. durch das genährt wird, ist durch diesen Gedanken. Aber ich kann das machen. Mhm. Ich kann das, ich mache das, also kann ich es lassen. Und so weiter. Ich sage dir, okay, da ist jetzt mentale Energie. Die ist jetzt da. Mhm. Mhm. Und dann taucht irgendwann der Gedanke auf und das ist dann äh, die Handbremse oder die <lacht> Dings so für ähm, immer wenn das so ist, dann ist da was, was, was sich erlöst. So. so, in dem Sinne. Das ist mhm. die Erfahrung, die ich damit habe. Mhm. Und dann habe ich eine Motivation. Okay. So jetzt. Mhm. Also, das. Ja. Kommt. Oder? Ja. ja. Da ist auch äh, ähm, Stress, bevor sich was Neues öffnet. Ja. Das, was ich öffnen möchte, das, was da kontrolliert, nicht. <lacht> also so und so. Auf jeden nicht. Fall umgekehrt. Das ist so, das was kontrolliert möchte nicht. Genau. Ja, ja. <lacht> Motivation auftauchen, also dann, es geht dann einfach mit Motivation oder Interesse, mhm. jetzt. Ja. Hm. Was ist der Unterschied zwischen Motivation und Interesse? Keiner, also gerade für mich keiner. Ja. Interesse an der Gegenwart oder Interesse ja. am Leben, so wie es sich gerade zeigt oder Interesse an dir, ja. Wie du gerade erlebst. Ja. Das bin ich gut. Ich auch. <lacht> an dem Punkt waren wir aber schon oft. An dem Punkt waren wir aber schon oft, meiner Erinnerung nach. stimmt und immer wieder es rein also immer wieder ist es also ist, äh, ich finde find es toll dass wir jetzt darüber sprechen auch wenn, ja, es, ist, es kommt immer wieder kommt immer wieder ja. wenn man die Kinder beobachtet wo die wenn die vor dem Fernseher sitzen noch ein Kanal das ist uninteressant noch ein Kanal noch ein Kanal wenn ich am Ende angekommen bin und mal wieder von vorne, jetzt geht kommt ja was Tolles. Immer dieses noch, noch ein Gedanke, ja, der nächste Gedanke. Nein, dann auch noch, noch der nächste Gedanke. das verästelt sich, verästelt sich immer noch. Ja, das Versprechen, dass es noch was Interessantes kommt. Ja. Ja, ja. Oder was Wichtiges oder was. Deshalb genau diese zwei Aspekte, Unterhaltungsprogramm und Kontrolle. Ja, genau das. Ja. Das ja. war recht schnell süchtig. Ja, total. Und es ist so oberflächlich und es fühlt sich so schade an. Ja. Ja. Aber vielleicht ja. der nächste ja. Kanal, Gedanke, was auch immer. Ja, irgendwas gibt's noch. Und wenn gar nichts mehr geht, dann halt, was ist jetzt? <lacht> dann halt ich. <lacht> Und das kann umgekehrt sein, die Prioritäten können andersrum sein. Wie meinst du? Um es mal, mal mit Jesus zu sagen, mhm. niemand kann zwei Herren dienen. Okay. Und wenn das Unterhaltungsprogramm und das Kontrollprogramm und das ganze ding, ding, ding, wenn das mal frei gibt oder nicht funktioniert, weil abgestürzt oder was, dann, okay, dann Plan B wende ich mich an Gott oder an die Gegenwart oder an was auch immer. Aber irgendwas geht immer. Okay. <lacht> Bist du was geht auch rein. <lacht> und diese Priorität kann sich ändern. Dass das Wichtige nicht die Erscheinungen sind und nicht das Unterhaltungsprogramm. Das muss deswegen nicht verschwinden. Nichts von dem Ganzen muss verschwinden, weil es nicht wichtig ist. Das ändert sich eh die ganze Zeit. Uh, dieses Gefühl sollte nicht da sein. Ja, in zwei Stunden ist es eh nicht mehr da. <lacht> <lacht> das können wir Es es sehr schön, mit euch zusammenzusitzen. Ja. Hm. Aber jetzt reicht's. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ob es noch was zu sagen gibt. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ich fand ja auch die, die, die Momente sehr schön, du gesagt hast. Also wo es auch für mich möglich war, ähm, so äh, wieder mit mehr Leichtigkeit da einzutauchen. Ja. Dieses, weil hier so fast keine Aktivität. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht> ja, weil ich stecke also in diesem Kontrollunterhaltungsprogramm, da, da, da stecke ich. Heute wird ja. ein äh, Tag sehr stark ja. gesteckt. Mhm. Mhm. Ja. Diese Stille ist, ist immer da, wird aber oft deutlicher bemerkt, wenn es dann halt still ist. Hm. <lacht>